Moin Leute, Alex hier. Herzlich Willkommen zum Tag 5 des GTG Trainings. Ähm, ich habe das ja gestern schon angedeutet, dass ich hier eine leichte Überlastung im Ellbogen habe. Ich habe ähm, gestern und heute den Frontlever ein bisschen weniger trainiert. Das heißt, ich habe es immer aller zwei Trainingseinheiten sozusagen ähm, mitgemacht. Manchmal habe ich auch alle drei Trainingseinheiten das nur trainiert. Ähm, habe natürlich den Griff geändert, habe das mal im Kammgriff, mal im Neutralgriff trainiert und ich muss sagen, bis jetzt ist es erstmal nicht schlimmer geworden, was schon mal sehr gut ist. Ähm, versucht das einfach am Anfang, von Anfang an äh, zu ja, berücksichtigen, ne? dass ihr euch gar nicht erst verletzt. Was auch noch sehr wichtig ist, ähm, ich glaube, dass ich mit meiner Intensität viel zu hoch bin. Ne? Ich glaube, dass ich über 80% liege. Ähm, weil zum Beispiel beim Frontlever, ich mache Advanced Tuck Frontlever und naja, nach 20 Sekunden, ich könnte vielleicht noch 4-5 Sekunden halten, ähm, das wäre dann aber auch wirklich die Belastungsgrenze. Ähm, wenn ihr das erste Mal GTG Training anfangt und das ausprobiert, dann fangt auch wirklich ganz niedrig an. Ja. Fangt ruhig bei 50% äh, Prozent an der Intensität. Das heißt, macht vorher mal einen Test, welche Progressionsstufe ihr äh, 40 Sekunden halten könnt und nehmt dann die und haltet die 20 Sekunden lang. Ja. Dadurch, dass ihr ähm, ja, erstmal einen Hubschrauber ähm, so, Hubschrauber ist wieder weg. Dadurch, dass ihr öfter am Tag trainiert und euch immer wieder sozusagen belastet, kriegt ihr vom Gesamt-Trainingsvolumen genug Intensität und genug Reiz zusammen. Das heißt also, es reicht völlig aus, wenn ihr mit 50% anfangt. Dadurch werden dann die Sehnen und Bänder nicht so stark beansprucht und die Gefahr einer Verletzung ist eben nicht so hoch. Das Problem beim GTG-Training ist, meiner Meinung nach, äh, sehr stark mental. Das heißt, ähm, ihr habt nie das Gefühl, dass ihr euch wirklich ausbelastet habt. Ja? Ihr denkt immer, ah, ich habe zu wenig gemacht. Das ist wahrscheinlich auch das, was mir gerade so äh, Probleme bereitet, dass ich halt denke, ah, das reicht doch niemals, um einen Trainingsreiz zu setzen. Ähm, durch die Summation der ganzen Trainingsreize über den Tag reicht es aber schon. Ja? Ähm, seid da wirklich hart und äh, bleibt mit der Intensität unten und ähm, zieht das erstmal eine Woche durch und guckt wie euer Körper reagiert. Okay? Viel mehr gibt es für äh, zu heute erstmal nichts zu erzählen. Ähm, morgen ist noch ein Trainingstag, da werde ich ähm, wieder verstärkt Planche trainieren und Frontlever ein bisschen zurückschrauben. Ähm, morgen ist außerdem noch unser normales Training, das heißt ich werde im, in den ersten Tagesstunden das GTG Training machen, dann bestimmt 3-4 Stunden Pause lassen, damit ich dann zum normalen Training noch normal äh, einigermaßen gut trainieren kann. Ich würde morgen ähm, einfach auf ein Video verzichten. Am Sonntag ist dann Pausetag und am Montag würde ich dann mal einen ähm, Post-Test machen. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ich mache das zwei Wochen lang. Ich habe mich jetzt aber ähm, umentschieden, noch eine zweite Methode dann nächste Woche zu trainieren, bzw. auszuprobieren und das zu dokumentieren. Deswegen gucken wir einfach mal, ähm, ob nach einer Woche, was re relativ unwahrscheinlich ist, aber ob nach einer Woche schon irgendwelche Verbesserungen eingetreten sind oder nicht. GTG steht ja generell dafür, dass es äh, relativ schnell Kraftzuwächse ähm, ja, verspricht, sage ich mal, und dass man relativ schnell ähm, mehr Intensität bzw. ein höheres Maximalkraftpotenzial ähm, entwickeln kann. Und ja, wir gucken uns das am Montag mal an, wie es mit der Übung aussieht, die ich auch zum Prätest gemacht habe und werden sehen, ob das länger geht oder nicht. Ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, genießt die Sonne draußen, es ist schönes Wetter und ja, bis dahin, Helix.